Ähm, hallo Andreas Fuchs, wir sind gerade ähm, bei dem Symphony Summit in Hamburg ähm, und ich wollte dir ein paar Fragen stellen, aber vielleicht kannst du dir vorher ganz kurz vorstellen, auch wenn ich weiß, wer du bist. Okay. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Andreas Fuchs. ich bin ähm, verantwortlich für äh, die Trainings von Sensor Labs Deutschland im deutschsprachigen Raum mhm. und ähm, ja, wir sind hier auf dem Symphony Summit, das ist jetzt der zweite, den wir anstalten. Wir haben in diesem Jahr schon einen in Köln veranstaltet. Yeah. Und die Grundidee des Ganzen ist, dass wir auf den Symphony Lives und auf der, den Symphony Days vorher, in den Jahren vorher die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, Workshops zum Thema Symphony und PHP allgemein sehr gefragt sind. Und wir veranstalten den Summit zusammen mit Quaffen, ähm, den äh, ja, Qualitätssicherungsspezialisten in Deutschland, würde ich mal sagen und bieten hier halt eine Reihe von Workshops an. Okay. Und wie unterscheidet sich das Format von den Symphony Live und Symphony Days? Ähm, es ist insofern ähnlich, dass es äh, Eintages-Workshops sind. Ähm, es ist hier etwas, ähm, sind kleinere Gruppen ähm, und die Themenauswahl ist etwas anders. Das ist aber von Jahr zu Jahr auch verschieden. Ja. Und ähm, du hast gesagt, es gibt zwei Standorte dieses Jahr für den Symphony Summit, einmal in ähm, Köln? Genau, richtig. Wir, haben, äh, wir selber haben ja den Standort Köln und haben in Köln diesen Summit schon einmal veranstaltet und haben jetzt in Hamburg, was ja schon ein Hochburg für Weiterentwicklung ist in Deutschland. Ja, freut mich, den dass zweiten ja. <lacht> genau ja, ja. veranstaltet. Und ihr habt eure Hauptbüros in, also die Deutschlandbüros von unsere Deutschlandbüros sind in Köln, richtig? Okay, ja, und deswegen äh, genau. Deutschland okay, gut. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen genauer erklären, was das Format ist von ähm, äh, also von dem von symphony Summit her. Also es geht über zwei Tage. Genau, es geht, äh, geht über zwei Tage. Es sind allerdings eintägige Workshops und also man kann sowohl einen Tag kommen als auch zwei Tage kommen. Es gibt drei Tracks. Ähm, wir haben also äh, in jedem Tag äh, zwei Workshops von Quafu zum Thema ähm, Functional Testing, Test-Driven Development, Object-Oriented Design und ein Workshop äh, von Benjamin Eberlei, der auch bei Quafu ist zum Thema Doctrine. Ja. Ähm, und wir bieten Workshops an äh, Einführung in Symphony und Symphony und der äh, Dependency Injection Container, also ein fortgeschrittener Workshop, der findet dann morgen statt. Das sind jeweils eintägige Workshops ähm, und man kann sich halt, ja, man kann halt zwei, während dieser zwei Tage, zwei von diesen Workshops nach freier Wahl besuchen. Ja, okay. Und ähm, hast du eine Idee davon, was das für Teilnehmer hier sind? Also sind es, ist es ein gewisser Schlag von Teilnehmern oder ist Musik sehr unterschiedlich? Ähm, ganz gemischt. Also wir haben Teilnehmer, ähm, Freelancer, ähm, einzelne Leute, ähm, Leute aus Entwicklungsteams von äh, Agenturen, mhm. aber auch ähm, äh, Entwickler, die in Teams arbeiten, die ein eigenes Produkt dauerhaft entwickeln von ja. größeren Webportalen. Okay. Liegt es daran, dass es so gemischt ist, dass Symfony besonders flexibel ist, also es besonders ähm, also für alles einsetzbar ist? Oder? Ja, ich denke, schon. ich denke schon. Also Symfony hat sich ähm, in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren doch äh, ganz immens verbreitet, ja. äh, sowohl im Enterprise-Bereich als auch ähm, durchaus für kleine Projekte mittlerweile schon. Ja, ja, okay. ja wunderbar. Dann ähm, vielen Dank und ich glaube, wir sehen uns heute auf der User Group. Genau, heute haben mhm. wir noch die User Group Sehr gut. statt. Ja. ja, Wunderbar. Dann äh, vielen Dank. Ja, ich danke. Ja, danke.